Folgende Gegenstände befinden sich innerhalb des Kamerarucksacks. Die Kamera samt Netzteil, Mikrofon und Sender, das Stativ, eine SD-Karte mit 64 GB Fassungsvermögen, ein Kopfhörer, der Laptop samt Netzteil, verschiedene Modelle, eine USB-Maus, ein Mini- oder Micro-HDMI-zu-HDMI-Kabel, der HDMI-zu-VGA-Konverter, ein VGA-Kabel, und der VGA Gender Changer. Auf der rechten Seite der Kamera finden Sie den Stromanschluss. Stecken Sie das Netzteil ein. Unter der Klappe auf der linken Seite finden Sie den Anschluss für Kopfhörer, beschriftet mit AV. Stecken Sie den Klinkenstecker in den Anschluss ein. Rechts daneben finden Sie den Mikrofoneingang. Nehmen Sie den Empfänger zur Hand. Und stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofoneingang ein. Auf der Unterseite der Kamera finden Sie den sd kartenslot Klappen Sie die Klappe auf und führen Sie die SD-Karte ein. Die Karte lässt sich nur in eine Richtung korrekt einstecken. Klappen Sie die Klappe zu. Durch einen sanften Druck auf die Karte springt sie heraus und kann wieder entnommen werden. Unter der Klappe finden Sie den An-Ausschalter der Kamera. Drücken Sie ihn länger und die Kamera geht an. Durch einen erneuten Druck auf den An-Ausschalter geht die Kamera aus. Um die Kamera am Stativ zu befestigen, achten Sie darauf, dass unterhalb der Kamera der Schuh korrekt angebracht ist. Stecken Sie die Kamera einfach auf das Stativ auf und Sie fühlen, wie sie einrastet. Um sie wieder zu lösen, müssen Sie zuerst die Verriegelung lösen. Der rote Knopf seitlich auf der Rückseite der Kamera dient zum Starten bzw. Beenden der Aufnahme. Drücken Sie ihn einfach jeweils einmal kurz. Auf der Oberseite der Kamera finden Sie den Zoom-Schalter. Mit links zoomen Sie heraus, mit rechts zoomen Sie herein. Um die Mikrofone anzuschalten, halten Sie den Ein-Aus-Knopf lange gedrückt, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Die Verbindung baut sich automatisch auf. Wenn dies erfolgt ist, sieht die Anzeige so aus. Sie sehen rechts auf der Anzeige auch den Batteriestatus beider Geräte. Auf dem Empfänger haben Sie die Möglichkeit, den Ton stumm zu schalten. Wenn Sie dies tun, leuchten die LEDs rot. Wenn Sie grün leuchten, ist die Verbindung erfolgreich aufgebaut und der Ton wird aufgenommen. Sie finden auf der Rückseite einen Knopf, wenn Sie die Rückseite nach unten ziehen, sehen Sie dort das Batteriefach. Achten Sie auch darauf, dass die Dezibelanzeige bei beiden Geräten auf Null steht. Abhängig vom Laptop haben unsere Geräte einen Mikro- oder einen Mini-HDMI-Anschluss. Stecken Sie das entsprechende Kabel ein und das andere Ende mit dem vollwertigen HDMI-Anschluss in das Anschlussfeld für den Beamer. Sollte der Beamer keinen HDMI-Anschluss haben, benutzen Sie den mitgelieferten HDMI-zu-VGA-Konverter. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Konverter ein. und das andere Ende in den Beamer, bzw. das Anschlussfeld. Der Gender Changer dient dazu, zwei männliche VGA-Kabel miteinander zu verbinden. Zur Folienaufzeichnung öffnen Sie das Programm Camtasia in der Taskleiste, wählen Sie Fullscreen aus und ziehen Sie das Camtasia-Fenster auf den Bildschirm, der aufgenommen werden soll. Drücken Sie den Record-Button und die Aufnahme startet. Öffnen Sie die Uhrzeit, das Uhrzeitfenster von Windows und blenden Sie für einige Sekunden die Windows-Uhrzeitanzeige ein, da sich diese dann auf den Folien befindet und auf der Kameraaufzeichnung lässt sich so die Aufnahme leichter synchronisieren. Um die Aufnahme zu beenden, öffnen Sie das Camtasia-Fenster erneut und drücken Sie auf Stopp. Camtasia legt eine Videodatei an, die Sie sich anschauen können. Über Save und Edit haben Sie die Möglichkeit, die Datei zu speichern. Legen Sie sie einfach auf dem Desktop ab. Danach öffnet Camtasia den Editor zur weiteren Bearbeitung des Videos diesen können Sie einfach unverrichteter Dinge schließen.